Was ist die Toolbar in OpenOlat und was kann man damit machen? Die Toolbar ist im Prinzip dieser Bereich hier oben, wo man diese drei Punkte hier findet. Und man kann diesen Bereich eben in den Kursen auch verändern. Dazu dieses kurze Video. Wenn man einen Lernfahrtkurs eingerichtet hat, dann kann er zum Beispiel hier so aussehen und dann kann man ja hier oben die ähm, Rolle wechseln, kann also von der Besitzerrolle einmal in die Teilnehmendenrolle wechseln. Und dann sieht man hier, dass bei diesen Lernfahrtkursen das so aufgebaut ist, dass diese einzelnen Kursbausteine, die man auch aus den herkömmlichen Kursen kennt, dass sie dann so aufgebaut sind, dass die jeweils eben bearbeitet werden können von den Studierenden. Und wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, dann eben so ein grünes Häkchen bekommen und man sieht dann auch hier oben, wie viel Prozent des Kurses schon abgearbeitet wurden. Das ist so das Prinzip von diesen Lernfahrtkursen. Und wenn man dann so etwas hat, wie zum Beispiel einen Materialordner hier bei den Bausteinen, dann passt das ja nicht so ganz in diese Logik rein, dass man so und so viel Prozent des Kurses bereits bearbeitet hat. Und da ist dann die Toolbar eine schöne Möglichkeit. Dann kann man nämlich diesen Materialordner aus diesem Bereich hier in diese Toolbar hier oben verschieben. Und da zeige ich einmal kurz, wie das funktioniert. Ich wechsle dafür wieder hier zurück in die Besitzerrolle und gehe dann hier auf Administration. Und dann bei den Einstellungen findet man hier... Toolbar. Bei der Toolbar gibt es jetzt ein paar Voreinstellungen. Klar, Toolbar ist für die Teilnehmenden sichtbar und dieser Kurssuche-Button ist schon da. Und dann kann man eben hier eine ganze Reihe an weiteren Bausteinen einfügen. Und diese Bausteine entsprechen im Prinzip den Kursbausteinen, wie man sie aus den herkömmlichen Kursen schon kennt. Und ähm, die möchte ich einmal kurz durchgehen. Das eine ist Kurskalender, das entspricht einem Kalenderbaustein. Teilnehmerliste, das entspricht dem Baustein, der auch Teilnehmerliste heißt. Wenn man das aktiviert, dann sehen, können sich die Teilnehmenden dort gegenseitig sehen und können dann miteinander in Kontakt treten, zum Beispiel per Chat oder E-Mail oder Ähnliches. Und dann gibt es die Teilnehmerinfos. Das entspricht einem Mitteilungsbaustein. Mitteilungsbausteine funktionieren einfach so, dass man halt eben Nachrichten reinschreiben kann, die die Studierenden dann, dann bekommen, wenn sie den Baustein abonniert haben. Dann der E-Mail-Baustein ist auch gleich, wie man den auch aus den normalen Bausteinen kennt. Da kann man das also so einstellen, dass die Studierenden einem selbst, also dem Kursbesitzer oder Besitzerin, eine E-Mail schreiben können oder auch den Betreuerinnen und Betreuern dieses Kurses. Dann haben wir Blog und Wiki und Forum. Das entspricht auch ganz normal diesen Baustein, wie man die kennt. Dokumente, das entspricht einem Ordnerbaustein. Da kann man dann also eben Material hochladen. Das würde also diesem Materialordner entsprechen, den ich gerade in diesem Beispiel gezeigt habe. Und dann den Kurs Chat, der ist eigentlich auch standardmäßig aktiviert und ein Glossar. Also ich aktiviere jetzt mal den Kurs Chat und hier so einen Ordnerbaustein und äh, sagen wir mal, einmal die Teilnehmerliste. So, dann auf Speichern und, und dann kann ich hier zurückgehen in meinen Kurs. Und dann sieht man jetzt hier oben, dass eben diese Toolbar jetzt gefüllt wurde, um diese zusätzlichen Punkte, einmal die Teilnehmerliste, da sieht man also, wer ist alles in dem Kurs äh, angemeldet. Dann Dokumente, das ist ein ganz normaler Ordner, wo ich eben Material hochladen kann. Kurschat und die anderen Sachen, die schon vorher eingestellt waren. Soweit zur Toolbar. Viel Erfolg!